Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrschule. Nee, Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Simon, der macht Prüfungsvorbereitung. Wir bereiten uns auf die praktische Prüfung vor. Mit Simon, wie das aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Gib doch Gast. Mach mal. Oh, Mach das, oh. ja. <lacht> den Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter. Außen, den Spiegel, Schulterblick. Auch hier L auf Parkplatz? Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst Robbo lang, dann sage ich Innenspiegel aus dem wir fahren rechts weiter. <lacht> Was machen wir jetzt? Wir fahren erstmal weiter, aber ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier. Also, äh, oh, ihr seht schon, wird ganz witzig. Viel Spaß, dranbleiben. Aber erstmal Intro. Dann mache ich das hier ganz kurz. Wir machen Prüfungsvorbereitungen. Alles. Mit Parken, mit äh, Autobahn fahren wir auch noch. Mit, was machen wir noch? Mal Vorschläge. Ja, wir sprechen nochmal über, noch über abgesenkte Bordsteine. Wir sprechen <lacht> nochmal über abgesenkte Bordsteine. Über alles, was so abgeht und so. Und wir nehmen euch mit. Oh, ich sehe was was du nicht siehst. So das ist gelb richtig oder nicht? genau richtig aber vielleicht kommt noch seine schwester und deswegen noch mal vorsichtig sein ne? der zieht durch und dann nicht denken ja alles klar passt mhm. sondern wirklich noch mal darauf achten vielleicht kommt noch einer hinterher mhm. okay, und wenn ja, ja bleiben wir natürlich stehen das schild da oben rechts verengung mhm, das heißt wenn einer kommt dann besser anhalten beobachten okay. also du hast eigentlich hier vorrang steht auch ja. oben rechts das schild aber es gibt ja leute die just don't give a fuck und dann stehst du hier in der Prüfung und ihr guckt euch an wie zwei Ziegen auf Werk. Also muss das passen. Ne? Man, ja, du hast Vorrang, aber es gibt halt Leute, die halten sich nicht dran. Und dann kannst du in der Prüfung nicht sagen, ihr nee, ja voll gemein. <lacht> Interessiert halt keinen, muss irgendwie rauskommen. Ne? Er hat hier Vorfahrt. Ja. Das der Gang, ist alles cool, siehst cool. ja. Geht nur da drum, das ist... In der Prüfung jetzt so, warte, ich drück den Knopf. Ich drück den Knopf. Wo ist der Knopf? Das ist der Knopf. Ja, erster Gang. You know why? Ja, ja, komm, hier frei. Okay, ja, genau. So, äh, Blinker. Die Kupplung ist noch im Keller, ich bin damit. Ach so. Ja, machen jetzt hier all together noch. Okay. okay, ich versuch dich heute noch fünfmal reinzulegen. Alles klar. Das ist mein Job. <lacht> <lacht> das ist meine Job. Äh, auch diese Straße hier ist. Ich benutze Sehr das okay. Wort bescheiden. Ja. Kupplung, es stehen bleiben, erstmal Luft holen auch. Ne? Ist ein innerlicher Stressfaktor ist noch da. Mhm. Cool, weil muss den dann selber wieder runterfahren. Also was die hinter uns übrigens denken, das ist Jakubewos. Ähm, ja, okay, ja. um es nett zu sagen. Ja. Irgendwie die früher haben immer gesagt, das tangiert mich. Ich habe es nie verstanden, aber wahrscheinlich ist es ungefähr ja, das gleiche. Ungefähr. So, einfach, du äh, kannst einen Blick hinten reinwerfen, ne, aber also, beobachte einfach. Dann sieht der Prüfer, du beobachtest gut. So, Atakan, jetzt, genau jetzt können wir genau sehen, ob Simon es verstanden hat oder nicht. Okay, cool. Siehst du es? Er hat es verstanden. Und das ist gut. Und dann erste Gang und dann Bordstein geht rum you see? und dann kannst du das auch sofort erkennen. Ja, yeah, nee, das war wichtig gerade, dass wir das einmal geklärt haben. Wie gesagt, ich stand auch auf meinem Viertel drauf. Ganz wichtig nur mal, dass wir das nochmal klären. Beobachte hinten, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Wenn hier irgendwo ein Fahrrad fährt oder so, muss dein Scanner das die ganze Zeit auf dem Radar haben. Sonst machen wir hier Titanic. Ja, das ist okay. Auch jetzt wieder Spiele beobachten. Die ganze Zeit, du musst hier... Genau. Ich auch schon ein bisschen... Ja, Ihr so würd auch gerne was zu trinken holen, aber das habe ich <lacht> dir schon um 10 gesagt. Achso, ja, das Nicht machen so wir schön. eben. Hier, da vorne ist kein Getränkemarkt, <lacht> Da machen wir das ja. Die äh, Klimaanlage machen wir ja. hier immer. Ähm, hier. Welche zählt denn jetzt? Die weiß? Ja, die Whitey, Whitey McWhite, genau. Okay. Und dann rechts weiter. Machen wir hier Klimaanlage mal ein bisschen. Mhm. Ja. Stehst du eigentlich an sowas immer mit auf Kupplung und Bremse? Ich ne. Ja. Aber du machst das, damit du in der Prüfung nicht anfängst zu träumen. Weil okay. fast ist gut so, dass ich das mache oder Das ist nicht? alles cool. Später, okay. wenn du den Führerschein hast, wirst du das niemals mehr machen. Klar. Da hat nämlich gar keiner Bock drauf die ganze Zeit da mit der Kupplung da drauf zu stehen. Da dich, Alter, ich stehe jetzt hier schon seit 10 Minuten und mein Fuß fällt mir gleich ab. Dann nimmt man den einfach Gang raus, lässt die Kupplung los und geht gut. Aber äh, in der Fahrschule machen wir das nicht, weil wenn du das machst, nimmst den Gang raus und dann guckst du so rechts, links und denkst so, oh Burger. Ja, und Auf dann, einmal ja. wird grün und du siehst das Licht hinter dir, beep und dann du so, ach ist grün, boah, erster Gangkupplung, ding, puff, aus. Stimmung im Keller. Einfach um das komplett zu vermeiden, dass wir den ersten Gang drin. So, und? Um eine Dehydration des Probanden auch zu vermeiden, gehen wir nun sicher, dass äh, auf der linken Seite wir den Getränkemarkt ansteuern. Wo ist Der, äh, das ist eine gute Frage, blink mal links, ich glaube der kommt hier gleich, Ja, sieht ganz gut aus. Also meinetwegen, if you want, you can do it. Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter, Innenspiegel, Lausenspiegel, Schulterblick. Auch hier Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst, Robbo lang, dann sage ich Innenspiegel, Außenpiegel, Schulterblick, wir fahren rechts weiter. <lacht> äh, immer, mach einfach immer Innenspiegel, aus. Mach die ganze Show immer. Latte, ob du. Rechts, hast du rechts, ja. Ob du am Parkplatz bist oder dir gerade ein Brötchen holst oder was, mach das immer. Nein, ja, denn? Nein denn? Na, <lacht> <lacht> den ich Gut, Nicht so wieder. vielleicht doch nicht. Zigaretten und mir im Brot. Oder das nicht. Geil sind doch immer die Kiosk-Dinger hier, wo du dir dann... Äh, ...wo du noch schön die Red Bull-Dosen aus Holland kriegst. Ne? Ohne Pfand und so. Offiziell versteuert die Dinger. Ja, oder die Coca-Cola-Dosen. Ja, genau. Richtig gut. Schön Pendler an der Grenze. Schön bei 30 bleiben, ne? Denk dran, du hast auch übrigens da so diese Geschwindigkeitsanzeige, ne? Ich wollte das nie sagen, weil das noch nie ein Prüfer geht. Also, der hat hier so eine Kamera drin und erkennt die Verkehrszeit. Das heißt, er erkennt also, ob hier 50 ist oder 30 ist. Das muss er auch ausschneiden jetzt. Ne? Ist Vielleicht ist das auch drin. <lacht> <lacht> Wie Sie ja. hören, sehen Sie. Ich <lacht> <lacht> meine. <lacht> Wir kommen <Ja>. quer rein. <lacht> ja. Funktioniert nicht immer 100% perfekt. Also manchmal ist so ein Schild auch zugewachsen und so, was soll die Kamera dann machen. Aber wichtige Erkenntnisse auch äh, heute mit dem gesinkten Bordstein Das ist halt mein Job. So, guck mal hier zum Beispiel. Ja, jetzt ja. konnte ich aber nee, ja. okay. ich meine das rechts vor links eher ja, hier. Dass du hier nicht anfängst zu gucken, yeah. wie die Straße ist und so. Genau. Sondern dass du das Safety-Wissen. schon sehen? Ankommen mit 70 weiter und und keine Angst haben, dass die rot ist. Ja. Ja, wow, ja, wow. Nächste Ampel fahren wir links. Siehst du, dass die blinkt? Mhm. Blinkt, nicht schalten. Hände hoch, Spiegel gucken, bewegen, Schulter blicken. Genau. Genau. Einfach nur Kupplung und Bremsen. Machst du dir nicht kompliziert. Einfach Kupplung und dann dann Wenn die Ampel umspringt, kannst du gerne arbeiten, aber vorher chill. Ampel nochmal abscannen auch, ne? Letzte Sekunde, bevor du drüber fährst. Jetzt machen können. Schalten mal, ja? Du, ne? klar. Hast ja, ja auch so gezuckt. Ja, ich wollte erst und dann habe ich mir gedacht, jetzt aber nicht nochmal. Und die rechts, Hände wegnehmen. Rechts weiter. So, jetzt in Ruhe. Du bist im zweiten Gang, alles ist cool. Ja, kein Stress machen. Auch nicht pushen, gar nichts. Einfach links beobachten. Beobachten. hundertmal beobachten. Kommt da keiner? Kannst du jetzt locker beschleunigen. Dann dritte Gang. Geht schon in der Kurve. Genau. Nur nach vorne gucken und einfach Gas geben. Nur nach vorne gucken. Linker geht alleine aus. Gib einfach Gas. Guck mal in den linken Außenspiegel, wie da so rumfährt. Nicht schalten jetzt. Ne? Wir sind nicht mehr in der Stadt. Einfach Gas geben. Zieh mal den dritten Gang. Ja. Dann loslassen. Ne? Jetzt bist du schon im sechsten, brauchst du gar nicht für den wow. fünften gehen. Nach rechts nach oben. Da wir jetzt nach Lünen weiterfahren, guck mal, wo das ist. Genau, Blink ist cool, aber nie wechseln ohne den. Ja, und jetzt kannst du langsam runter. Und Dann blinker aus. Und dann ist hier 120, kannst du so wie es für dich ist. Aber ähm, wechsel nie die Spur ohne den Schultern, also Seitenblink. Den nicht den machst, ne? ja. sonst ziehst du das Auto mit rum, aber immer so, pff, einmal Michael Jackson hier und dann ist cool. Siehst du das schon, die Schilder? Ja. Cool. Ein bisschen zu früh, besser als Besser zu Auf jeden Fall. Wenn die Schilder so gut frei sind, wie sie das hier sind, dann ist cool. 80, dann 40. Nö. Probier einfach mal trotzdem den fünften Gang einfach aus. Also bleibst du zumindest also, meine nicht damit. Wenn du merkst, es nee, ist irgendwie nicht gut, rappelt oder was weiß ich, dann schaltest du. Aber damit auf. Und jetzt kannst du ja nicht viel machen, was jetzt hier ist ja langweilig. Also immer in den Spiegel kommen. Dann sagt der Prüfer, ja, was ich ja, der wundervolle Verkehrsbauer du denkst dir so, ja, ja, genau, davon freut mich jeder dann. <lacht> <lacht> machen die echt solche Ansagen? Am Ende ja. ja. Dann sagen die so, ihre Verkehrsbeobachtung hat mir sehr gut gefallen. Und du so, ja, ja, genau. Okay, mein Traum wird irgendwann. Ja. Also das machen die echt. Aber nur, wenn du halt auch viel guckst. Mhm. Wenn du nicht viel guckst, dann fragen die, hast, da haben sie schlecht geschlafen, können sie ihren Hals nicht bewegen. Okay. Dann sagst du so, nö, doch, alles gut. Dann, ja, okay, dann frage ich dann weiter. <lacht> ja, ist richtig. Ich würde jetzt einen dritten nehmen, ne? Und dann fahren wir rechts weiter. Spiegel, Blinker, das. Und das. Du hast aus der entfernt. Keine Kupplung jetzt, nur auf deine Straße gucken. Nicht nach links gucken, guck nur auf deine Straße. Nur auf deine Straße nach oben rechts gucken. That's Alles. Nee, ist schon alles fertig. Ja, ich war nur mal Überprüfung. <lacht> Überprüfung sehr gut gelaufen. Ja. Das kannst du aber nur vernünftig machen, wenn du den Blick auf deine Straße hast. Nicht wenn du anfängst zu denken, eventuell könnte irgendwas passieren. Guckst dir immer an. Geh nicht von Eventualitäten aus. An der Ampel, dann gleich rechts. Ich bin so ein dass ich immer sofort die Kopf Scheißegal, das ist alles gut. Aber jetzt hast du den Leerlauf von Kacke gehört. Hier umkehren, aber der Typ, dem das Grundstück gehört, der hat da scheinbar herbe keinen Bock mehr drauf und hat die ganzen Stöcker da hingelegt. Was machen wir jetzt? Wir fahren erstmal weiter. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier und wir gucken uns tatsächlich mal an, wo wir jetzt gleich umkehren können. Okay. Ist ja auch so ein bisschen so ein SUV, also zur Notfahrt übers Feld. Kriegen mhm. wir auch irgendwie Machen jo. so, ja, schau mal, guck mal, wer hat denn das gedacht? Dann machen wir das hier, oder? Also, ab da ist sowieso Ende im Gelände, ne? ja, und dann machen wir das genau hier, zwei, drei Meter noch nach vorne. Sieht doch super aus. Langsam, lang, lang. an alle Seiten, safe sein. Das ist ein bisschen kitschig Ja, man! Ja, man! Cool! Übertrieben krass. Er hat <lacht> schon einen Drehmoment? Er guter Junge. Er guter ja. Junge und genau. Eine Ampel, Family. ja. Eine Ampel fahren wir links. Ich dachte, der Spargel, der hier aus dem Regal Bär. So. Wenn du jetzt grün hast und den links abbiegen, ne, auf den musst du aufpassen. Aber wenn du Fragen hast zwischendurch, ne? hau raus. Kann ich auch noch. Der ja, ist auch immer gut für dich. Ich, ich, die Fragen stelle ich ja auch nicht. Ja, also, weil Von daher ist es immer gut, dann weiß der auch andere Sachen. ist ja mein Job. Ich kann dann ja auch sowas erkennen. Darf ich nur fragen, wie du darauf kommst? Einfach nur, weil ich weiß. Ja, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt einfach so Is okay. Das ist cool. Dritter Gang. Wir biegen tatsächlich an der nächsten Ampel links ab. Hast du genau richtig <lacht> erahnt? Weil heute Autobahnstunde ist. Richtig, Junge. <lacht> okay, dann schmeiß Blinker an. Wir machen ja alles zusammen. All together now. Das ist richtig. Zwei Spuren. Jetzt bleiben wir aber auf der rechten. Okay. Und normalerweise. Ich hab oh. schon wieder hier. Äh oh, gut. Jetzt <lacht> zieh ich nochmal. kurz ja, zieh nochmal. Das ist gut. Mal Ein bisschen ich sauber nicht. machen. Ja, aber ich habe hier Fertig wieder an. Ja, mach doch wieder ja. aus. Ja. Warte. Ist also jetzt richtig ins. Ja. Zieh einfach den Blinker zu dir. Nee, den Blinker. Ja, das war's. einfach... Oh. Locker, nicht schneiden. dann Hände hoch. Ja. Über Polizei. Hier kannst du immer ziehen. Bedeutet von mir aus bis 80, 90, 120, wie du Bock hast. Nee, nicht schalten, ziehen. Hände hoch, weiterziehen. Ja, weiterziehen. Muss auch mal frei werden, der Diesel. Partikel müssen raus. So, und wenn die Verkehrslage es zulässt, überholen. Das bedeutet, Spiegel gucken. Und das bedeutet blinken. Bahn, kannst du auch drei Minuten bleiben, Ist egal. Willst du im fünften Gang kommen? Geh im fünften Gang. Nee, dann, dann ist dann geht du. Gas. Ja, jetzt kann ich doch. Ja. Hallo. Oh. Oh, Antonio, Antonio. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> so, jetzt geht der fünfte so, Blinker aus. Jetzt haben wir so lange mit dem Manöver gewartet, dass alle Autos weg sind. Wir müssen wieder, ist nicht schlimm, wir müssen wieder rechts rüber. Blinker ja. rechts. Ganz in Ruhe jetzt. Blinker. der wollen Seiten Langsam wechseln. Die Spaghetti heißt langsam. so,